Hallo zusammen, ich bin Mischa Vogel. Ich arbeite als lernender Elektroplaner bei der SWL Energie AG in Lenzburg. Und ich gebe euch heute einen Einblick in meinen Arbeitsalltag. In meinen vier Jahren Lehrzeit darf ich sechs Monate als Netzelektriker und Installateur arbeiten. So sehe ich, wie die Pläne, die ich am Computer zeichne, umgesetzt werden. Ich arbeite sehr eng mit meinem Berufsbildner zusammen, er gibt mir die Aufträge, erklärt mir sie und wenn ich Hilfe brauche, ob bei der Schule oder bei der Arbeit, nimmt er sich immer Zeit für mich. An deswegen gefällt mir sehr, dass ich flexible Arbeitszeiten habe und wenn ich mal kurzfristig frei nehme und nichts im Kalender eingetragen habe, ist das kein Problem. Wenn du gerne Mathematik und Physik hast und dich für Strom und technisches Zeichnen interessierst, ist das genau der richtige Lehrberuf für dich. Wenn dir der Beruf Elektroplaner gefallen hat, dann bewirb dich doch jetzt bei der SWL Energie AG.